Ich rufe auf, Top 7 unserer Tagesordnung, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, zweites Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung, Drucksache 20-5536. als erstes darf ich Frau Barth von der SPD ans Rednerpult bitten. Das ist hoch. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Fast 80.000 barrierefreie Wohnungen fehlen derzeit in Hessen. Wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, fällt es nicht schwer zu glauben, dass bis 2040 ein Mehrbedarf von bis zu 300.000 barrierefreien oder barrierearmen Wohnungen prognostiziert wird. Daher verwundert es auch nicht dass die Petition für mehr Barrierefreiheit, die der VdK im Sommer 2019 beim Hessischen Landtag eingereicht hat, von fast 25.000 Unterschriften getragen wurde. Thema war vor allem der im Rahmen der letzten Novelle der Hessischen Bauordnung im Jahr 2018 geänderte § 54. Seinerzeit wurde die Bestimmung, wonach in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen immer mindestens die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein müssen, ersetzt durch eine Quote von 20 Dies hatte 2018 nicht nur der VdK kritisiert, sondern auch sämtliche Behindertenverbände, obwohl ich eigentlich glaube, dass sie es gut gemeint haben mit dieser Änderung gut haben. Denn 20 hört sich erst einmal nach mehr an. Ist es auch aber erst in Gebäuden ab sechs Stockwerken. Bei Neubauten unter dieser Geschosszahl führt die seit 2018 gültige Bauordnung zu einer Verschlechterung, genau wie der ebenfalls mit der 2018 in der Novelle herbeigeführte Wegfall der Rollschuhzugänglichkeit und die Festlegung, dass Barrierefreiheit nicht bei einem unverhältnismäßigen Mehraufwand hergestellt werden müsse. Wie dieser unverhältnismäßige Mehraufwand definiert ist, steht nicht in der Bauordnung und liegt daher im Interpretationsspielraum der Baubehörden. Fakt ist, überall dort, wo Mehrfamilienhäuser nur zwei, drei oder vier Geschosse hoch gebaut werden, also im ländlichen Raum, aber auch in unseren Städten, schauen Sie hier einmal aus dem Fenster rund um den Landtag. Die Mehrheit der Häuser auch hier in der Innenstadt hat nicht mehr als drei oder vier Etagen. Überall dort steht zu befürchten, dass weniger barrierefreier Wohnraum gebaut wird. Und das bei steigendem Bedarf. Das kann nicht unser Ziel sein, und das ist auch sicher nicht das Ziel der Mehrheit hier im Landtag. Deshalb möchte die SPD die Bauordnung, die doch das erzeugen sollte, was die Menschen in Hessen brauchen, und das ist mehr barrierefreier Wohnraum, wieder ändern. Allerdings nicht zurück zum Altzustand, sondern unser Vorschlag ist, dass wir die Vorteile der neuen hessischen Bauordnung, die mit der 20 quote bei höheren Gebäuden zu mehr barrierefreiem Wohnraum führt, verbinden mit der alten Regelung also mindestens die Wohnung eines Geschosses bei Mehrfamilienhäusern. Diese Mindestens-die-Wohnungen-eines-Geschosses-Regelung finden Sie übrigens in fast allen anderen Landesbauordnungen und auch in der Musterbauordnung, wo uns doch immer so daran gelegen ist, eine Einheitlichkeit und damit auch eine Vereinfachung herzustellen. Meine Damen und Herren, hier geht es nicht um die Bedienung von Partikularinteressen. Jeder von uns kann im Alter und manchmal auch schneller auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen sein. Dort, wo Barrierefreiheit herrscht, ist es kein Nachteil. Bodengleiche Duschen, Barriere Null zur Terrasse oder Balkon Bestimmte Türbreiten sind durchaus auch für Menschen ohne Mobilitätseinschränkungen angenehm. Aber für die, die darauf angewiesen sind, ist es unverzichtbar. Umbauten im Bestand sind oftmals schwierig bis unmöglich, in jedem Fall teurer. Also sollte es unser Ziel sein, dass Wohnungen, die wir bauen, immer mehr diesen Ansprüchen genügen. Insofern freue ich mich schon auf unsere Beratung zu diesem Gesetzentwurf und sehe einer Anhörung mit Hoffnung entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war zeitlich gesehen eine Punktlandung. Als Nächstes rufe ich für die AfD Herrn Schulz nach vorne. Verehrtes Präsidium, verehrte Damen und Herren, liebe Genossen von der SPD. Ihr Antrag ist mal wieder ein typischer SPD-Antrag. Ich hatte ja schon mehrmals das Vergnügen, Ihre baupolitischen Ergüsse auseinanderzunehmen. Ich mache das heute gerne wieder, vor allem weil Ihre Anträge eigentlich immer ein und demselben Muster folgen. Also fangen wir an. Zuallererst müssen wir feststellen, dass eine neuerliche pauschale Vorgabe zum barrierefreien Bauen unweigerlich zu einer weiteren Verteuerung des Bauens, gerade bei kleineren Objekten, führen würde. Aber das ist auch wieder typisch für Sie, liebe Genossen. Sie wollen das Bauen ja so teuer und so kompliziert wie möglich machen. Das fügt sich also gut ein in die Reihe von Ihnen und zum Teil auch der Landesregierung befürworteten Umwelt- und Energievorgaben. Die durch Ihre Gesetzesänderung herbeigeführte Baukostensteigerung müsste außerdem nicht von den Bauherren, sondern am Ende von den Mietern getragen werden. Aber darum scheren Sie sich ja auch nicht, denn andernfalls würden Sie sich für eine Erhöhung der Eigentumsquote einsetzen, statt schamlose Klientelpolitik zu betreiben. Bei einer Erhöhung der Eigentumsquote bedürfte es auch nicht einer neuen Bauvorschrift nach der anderen. Denn dann würden alle nach ihren eigenen Bedürfnissen bauen. Das Angebot würde sich der Nachfrage anpassen. Statt aber das Bauen zu verteuern, muss über andere Maßnahmen nachgedacht werden, die den Betroffenen im Bedarfsfall den Umbau finanziell und auch bürokratisch erleichtern. Wir als AfD haben von Anfang an gesagt, man muss das Bauen so kostengünstig wie möglich gestalten. Sollte im Bedarfsfall die Notwendigkeit von Umbaumaßnahmen entstehen, so sollen diese dann gezielt und dem individuellen Fall angepasst durchgeführt werden. Zuletzt noch eine Überlegung, die mir persönlich am Herzen liegt. Ich komme aus einer kinderreichen Familien, wo der Zusammenhalt sehr stark ist. Bei uns ist es selbstverständlich, dass wir einander über die Generationen hinweg helfen. Leider ist das aber nicht mehr selbstverständlich in Deutschland, zumindest nicht im urbanen Raum. Es tritt jetzt gerade jene Generation im fremden Alter ein, die mit der Geburtenrate auf unter 2,00 gesagt ist. Und Die Situation wird sich in den nächsten Jahrzehnten weiter verschlimmern, denn die in den Sechzigern und in den 70 Siebzigern Geborenen haben noch weniger Kinder gezeugt als ihre Eltern. An dieser Entwicklung hatten Sie als Sozialdemokraten entscheidenden Anteil. Von Ihnen geführte Bundesregierungen haben der Zerstörung der Familie durch die 68er wohlwollend zugeschaut. Jetzt bekommen Sie die Rechnung präsentiert. Die Selbstzucht, die gerne als sogenannte Selbstverwirklichung getarnt, treibt die 68er und ihre Epigonen in die Einsamkeit. Die Kinderlosigkeit oder die mangelnde Bindung zu den eigenen wenigen Kindern ist das Resultat Ihrer Politik, liebe Genossen. Und Wenn die heutigen Senioren dann irgendwann einmal zum Pflegefall werden, sind sie auf den Staat und von ihm ergriffenen Maßnahmen angewiesen, weil sie niemanden haben, der sich um sie kümmern will. Niemanden, der sich dazu verpflichtet fühlt, sich um sie zu kümmern. Gerade in der Anonymität der Großstadt tritt das auf. Deshalb ist übrigens ihr Verweis auf den ländlichen Raum im Antragstext so heuchlerisch. Sie haben Sie haben das mit zu verantworten, und diesen Zustand gilt es unbedingt zu beenden. Fördern Sie junge Familien, machen Sie es attraktiver, Kinder zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Erklären Sie den Frauen, dass es keine Schande ist, einige Jahre zu Hause zu bleiben. Das müssten Sie tun. Aber Sie tun genau das Gegenteil davon, mit Ihren Frauenquoten und Ihrer Kinderfeindlichkeit. Dann dürfen Sie auch nicht wundern, wenn Sie die Rechnung dafür präsentiert bekommen. Ich danke Ihnen. Für die FDP-Fraktion erteile ich nun Herrn Lenders das Wort. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! <lacht> Herr Kollege Schulz, bei Ihnen bekommt der Begriff der Muff unter den Talaren eine ganz neue Bedeutung. Gut, Spaß beiseite. Die Barrierefreiheit ist ein Problem, das uns spätestens damals in der Anhörung, der Kollegen Barth, hatte darauf hingewiesen bei der Änderung der hessischen Bauordnung alle sehr stark ja, auch emotional äh, gepackt hat, mich auch. Ich habe mich auch dann, äh, einige Zeit mit der Frage beschäftigt. Und, äh, es muss uns allen klar sein, dass es am Ende darum geht, dass wir im Alter oder wenn man nicht mehr ganz gesund ist, immer noch ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen Räumen haben können. Ich glaube, das sollte uns auch alle verbinden. Meine Damen und Herren, da geht es nicht immer nur um den Rollstuhlfahrer, den man dann so schnell im Kopf hat. Das ist auch gerne schon einmal derjenige, der einen Herzinfarkt hinter sich hat und die Treppe nicht mehr steigen kann, für den er seine Wohnung dann verlassen muss und der dann dringend auch solch eine Wohnung braucht. Deswegen ist das ein dringliches Problem, über das wir uns auch wirklich unterhalten sollten. Meine Damen und Herren, die Quote oder den Gesetzentwurf, den die SPD jetzt eingebracht hat, – die Quote ist nicht von euch, das stimmt –, aber der Gesetzentwurf, den ihr eingebracht habt, muss man, kann man nicht jetzt so pauschal einfach sagen, ja, okay, das wird der richtige Weg sein. Weil ich glaube, man muss das differenzierter betrachten. Es steht dann in der Tat – der Schulz hat eben zwar da weit so ausgeholt. Aber die Frage ist, ob der Baukosten steht natürlich immer im Raum. Langsam. Es steht ein bisschen diametral zum Widerspruch zu der Bausenkungskommission, die, wenn mich nicht alles täuscht, eine SPD-Bundesministerin, die Frau Hendricks einmal ins Leben gerufen hat. Das in Einklang zu bringen, das wird die große Kunst sein. meine Damen und Herren, da geht es dann gerne auch schon einmal über. Wenn man sich mit den Fachleuten unterhält, mit Bauunternehmen, z.B. um das Aufzugsrecht also das, oder Aufzugspflicht, dass ein Aufzug da vorhanden sein muss. Das wird immer als das teuerste Argument angeführt. Und ich möchte einfach einmal sagen, ich kann mir heute keinen Neubau mehr vorstellen im Geschossbau, wo nicht automatisch auch ein Aufzug vorhanden ist. Der ist sozusagen inkludiert. Und dass er irgendwie einen Mehrkostenanteil dann dafür haben muss, dass es barrierefrei ist, will mir noch nicht so ganz im Kopf. Ich finde, das ist ein, immer ein bisschen ein vorgeschobenes Argument. Das lasse ich nicht gelten. Und, Herr Schulz, wenn man sich mit der Materie mal eingehend auseinandersetzt, wird man feststellen und muss auch einfach einmal sagen, barrierefreies Bauen im Neubau muss heute nicht heißen, dass es teurer wird. Es muss nicht teurer werden. Es ist die Möglichkeit, die Türen zu verbreitern. Ob Sie die Tür so ein Stückchen breiter bauen als eine enge Tür, es kostet nicht mehr Geld. Ob Sie die Toilette etwas höher hängen, kostet nicht ein Euro mehr Geld. Übrigens, ich wohne selber so, habe selber eine barrierefreie Wohnung. Wenn Sie das einmal das als Standard empfunden haben, kann man sich als normalsterblicher Mensch gar nicht mehr vorstellen, warum man in die Toilette so tief hängt. Meine Damen und Herren, die Wände von vornherein so, so zu gestalten, dass technische Hilfsmaßnahmen in einem Badezimmer nachträglich einzubauen sind, sprechen nicht davon, dass sie von vornherein drin sind, aber dass die Wände es hergeben, kostet so gut wie kein Euro mehr. Das heißt also, auch eine ebenerdige Dusche, wer das kennt, dass man nicht mehr in eine Duschwanne reinsteigen muss, ist heute überhaupt gar kein Problem mehr. Das kann man alles im Neubau von vornherein so vorsehen. Meine Damen und Herren, wenn wir in diese Diskussion einsteigen, wäre ich sehr dafür, den Gesetzentwurf zu nehmen, um auch diese technischen Möglichkeiten einmal näher zu diskutieren, und zwar mit Experten zu diskutieren. Mir wäre sehr daran gelegen, dass man in einer großen Anhörung wirklich auch diese Dinge einmal mit einbezieht. Und Frau Barth, das ist vielleicht ein neuer Gedanke. Ich würde neben der Barrierefreiheit barrierearm definieren und auch klarmachen, dass auch eine barrierearme Wohnung durchaus erstrebenswert ist. Und wenn wir es schaffen, allgemeinen Konsens hinzubekommen, dass sowohl diejenigen, die bauen, wie diejenigen, die diese Wohnungen nötig haben, dass die Architekten, wenn das als Selbstverständlichkeit mal in das Bauwesen, in die Baukultur Einzug hält, dann reden wir weder über mehrere Kosten noch brauchen wir irgendwelche Quoten. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich nun Frau Förster Heldmann nach vorne bitten. Sehr geehrte Damen und Herren! Debatten ja. sind immer anregende Debatten und meistens meistens nicht bei allen Beiträgen von sehr viel Klugheit getragen. Insofern freue ich mich, dass ich auch heute zu Ihnen sprechen kann. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also, Wohnen wird immer vielfältiger, immer komplizierter. In den Ballungsräumen ist die Anforderung immer höher. Wir haben eine komplizierte Entwicklung in unserem Leben, in den Anforderungen von unserem Berufsleben, in der Familie, in vielen anderen Bereichen. auch. Und obendrauf kommt noch die Corona-Krise. Einerseits verbrauchen wir viel zu viel Platz pro Kopf. Das sagen die Statistiken. Bitte schauen Sie auch einmal danach. Und andererseits brauchen wir viel mehr Platz, weil wir neue Anforderungen haben wie Homeschooling und Heimarbeitsplätze wie auch immer. Auch das ist ein Widerspruch in sich. Dem allen sollen wir gerecht werden. Und wir sollen vor allen Dingen, wenn ich einmal an die Krise in der Bauwirtschaft und der Beschaffung von Material erinnern darf, wir sollen auch mit weniger Ressourcen auskommen. Aber der Flächenverbrauch pro Kopf ist eine ganz wichtige. Art dieses Wohnen zu betrachten. da kommt natürlich genau das, was meine Kolleginnen und eben vorgebracht haben: die Differenzierung zwischen Barrierearm und Barrierefrei. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. wir haben natürlich der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es immer mehr Menschen gibt, die A in ihrer Wohnung bleiben wollen. Also ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt auch schon übersetzt. Ich habe, glaube ich, wenig Lust umzuziehen. Meine Wohnung ist noch nicht einmal barrierefrei, aber ich habe trotzdem keine Lust, umzuziehen. Auch dem muss man irgendwie gerecht werden. Die Frage ist, wie kann ich Flexibilität und Variabilität in dem Wohnungsbau umsetzen kann. Ist eine tragende Frage, die das Thema Bauen in allen Bereichen dominiert habe ich natürlich zuallererst einmal gedacht, der Gesetzentwurf von der SPD klingt gut, weil nach dem Motto viel hilft viel. Wenn man sich das aber einmal genauer betrachtet und z. B. auch mit der einen Geschossfähigkeit anfängt, dann merkt man, dass diese Angleichung, also die Kombination aus der neuen Verordnung aus 2018 und dem alten, zwar, denke ich, mit viel gutem Willen gedacht ist, aber dass sie, dem, äh, dass sie den modernen Anforderungen nicht gerecht wird. Wenn wir uns einmal Neubau anschauen, Tatsache ist doch so, jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, Darmstadt und Offenbach. Schauen Sie sich einmal die Neubauwohnungen an. Da gibt es keine Wohnungen mehr, die nicht mindestens barrierearm sind. Und was haben wir denn gemacht in der äh, Neuordnung der Hessischen Bauordnung gemacht? Wir haben ermöglicht, dass Rampen auch nachträglich in Abstandsflächen gebaut werden können. Wir haben ermöglicht, dass Außenaufzüge angebaut werden können, auch wenn die Abstände nicht gewährleistet sind. All das sind einfach auch Maßnahmen, die gewährleisten müssen, Das war auch nachträglich Barrierearmheit, das klingt ja auch komisch, Barrierearmheit, Barriere noch schlimmer Armut. Sie wissen, was ich meine dass wir alles das umsetzen und dass wir gewährleisten können, dass wir möglichst lange in unseren eigenen Wohnungen bleiben können und dass wir auch unsere familiären Zusammenhänge so gestalten wollen und können, wie wir uns das wünschen, und nicht, wie es möglicherweise einer Norm entspricht. Also, bei dem Gesetzentwurf geht es natürlich auch darum, Schafft er wirklich Anreize für Neubau? Auch diese Frage, auch wenn die unangenehm ist, die muss man sich stellen, weil jetzt so kurzfristig mal eine HBO ändern geht. Aber was kurzfristig nicht geht, ist unser Wirtschaftssystem und das, worauf dieses alles Investitionen etc. aufbaut, das können wir eben nicht so schnell drehen, auch wenn es den Linken vielleicht nicht gefällt, diese Tatsache. insofern freue ich mich auf die Diskussion, die wir gemeinsam führen werden. Wir haben auch schon wirklich sehr anspruchsvolle Anhörungen gehabt, wo es natürlich um die Frage der Barrierefreiheit ging. Und da kommen wir wieder mit, diesem, mit der Schwierigkeit in Konflikt, dass wir eigentlich im Grunde genommen viel weniger Flächen verbrauchen sollten. Und das ist etwas, was wir gemeinsam regeln müssen. Und was mir noch einmal ganz wichtig ist, Frau Barth, ist, dass Ihr Entwurf gut gemeint ist, aber er wird der Flexibilität, die wir heutzutage im Bauen und gerade im Neubau brauchen, nicht gerecht. Wenn Sie noch einmal den Tatbestand der unverhältnismäßigen Mehraufwand, wenn ich das gerade noch erwähnen darf, wenn wir das noch einmal aufrufen, dann muss man einfach auch einmal sagen, wenn Sie z.B. nach Marburg gehen, Sie würden ein Mehrfamilienhaus irgendwo in der Mitte von Marburg oder von mir aus auch am Rand hinstellen, würden die Anforderungen erfüllen, ja, aber ganz Marburg ist ja nicht barrierefrei. Also, ich denke, da muss man schon auch einmal überlegen, was ist vernünftig zu übernehmen Wie kommen wir gemeinsam am Ziel, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, haben wir in der Debatte festgestellt. Insofern freue ich mich auch auf die weiteren Debatten. Vielen Dank. Für DIE LINKE darf ich nun Frau Böhm nach vorne bitten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße sehr den Entwurf der SPD und bedanke mich dafür ganz herzlich für diesen Gesetzentwurf, dessen Anliegen wir auch uneingeschränkt unterstützen. Das unterstütze ich gerne als Abgeordnete der LINKEN wie auch als Ortsvorsitzende des VdK. Sie haben ja schon erwähnt, der VdK Hessen-Thüringen hat damals 2019 diese umfassende Petition zur Hessischen Bauordnung ins Leben gerufen und hat dazu 25.000 Unterschriften zusammengetragen. Spannend ist auch, dass auf Open Petition auch zwei grüne Landtagsabgeordnete diese Petition des VdK damals unterstützt haben, Frau Eisenhardt Frau Ministerin Hinz. Wir werden dann gerne mit das an Ihrem Abstimmungsverhalten nach der zweiten Lesung überprüfen, inwiefern Sie Ihre Meinung geändert haben. Aber ich befürchte, das sind nicht die Einzigen. Wir haben ja gerade einen Vortrag erhalten. Wo ist er denn? Von dem Abgeordneten der NOAFD, Dimitri Schulz. Ich habe mal gerade nachgeguckt und habe festgestellt, auch der Herr Schulz hat dieses Anliegen der Petition mit unterstützt <lacht> und hat zusammen mit Herrn Richter im Übrigen und Herrn Enners, diese Petition als für gut befunden. Anscheinend weiß diese Partei nicht, was sie will, und ändert auch täglich ihre Meinung. Meine Fraktion hat ja auch schon die aktuell gültige Fassung der Hessischen Bauordnung 2018 bei der Verabschiedung als nicht konform mit der UN-Behindertenrechtskonvention kritisiert. das führt eben dazu, dass Frau Barth hat das ausgeführt, ich kann mich da kurz fassen, zwei Drittel des aktuell stattfindenden Wohnungsneubaus ist überhaupt nicht barrierefrei. Und auch, Sie haben das ja mit den sechs Stockwerken, glaube ich, noch einmal gut erklärt, so gerade, dass der ländliche Raum besonders leer ausgeht. Es wurde auch schon erwähnt, aber ich sage es noch einmal, das hat ja der VDK noch einmal ganz besonders in den Mittelpunkt der Beratungen gestellt. Wenn man gleich barrierefrei baut oder barrierearm baut, wird das Ganze kostengünstiger, als wenn man das nachträglich macht. Und Man muss es ja irgendwann mal machen. An irgendeinem Punkt ist in vielen Familien notwendig, dass eine Barrierefreiheit oder Armut hergestellt wird. Und Dann sind die Kosten hoch. Dann gibt es zwar ein bisschen was an staatlichen Zuschüssen, aber das reicht meistens hinten und vorne nicht. Deswegen Gleichmachen ist besser. Und hier, mit diesem Gesetzentwurf helfen Sie doch den Bauherren und den, Bau-, äh, den Mieterinnen dann letztendlich auch, eine gute Wohnung zu haben, in der die Menschen auch so lange leben können, wie sie möchten. Ich glaube, das ist doch das Entscheidende. Kriterium für uns. Viele, viele, Menschen wollen möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung, in ihrem eigenen Haus, in ihrer Umgebung wohnen bleiben und wollen nicht umziehen, wenn im Alter wollen, nicht in eine andere Umgebung ziehen. Und hier, diese Maßnahme würde es den Menschen helfen, dort auch wohnen zu bleiben. Und Barrierefreiheit dient ja auch allen Menschen. Also, wenn man mal nicht so gut zu Fuß ist oder für junge Familien Kinderwagen, aber auch wenn man sein teures Fahrrad mal in die Wohnung schieben will. Also das ist eigentlich ein Standard, der überall für heute notwendig ist und deswegen ist es dringend erforderlich. Ja, wir haben jetzt so viele positive Meldungen dazu, so viele positive Gründe dafür, warum das eigentlich notwendig und sinnvoll ist, was spricht denn jetzt eigentlich dagegen? Ich vermute mal, und das befürchte ich wirklich, dass das die Interessen der privaten Baulobby sind, die ja jede Reglementierung, und sei sie noch so sinnvoll wie der Teufel das Weihwasser fürchten. Und der verlängerte Arm im Parlament sind ja bekanntlich CDU und FDP, wie ja nicht zuletzt die Klage gegen den Berliner Mietendeckel gezeigt hat, nachdem große Wohnungsbau und Baukonzerne beiden Parteien Millionenspenden haben zukommen lassen. So etwas kommt eben von so etwas. Sorgen Sie doch eher dafür, dass in mehr Kommunen tatkräftige öffentliche und genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften vorhanden sind. Dann sind auch die kommunalen und öffentlichen Einflüsse auf den Wohnungsbau größer. Dann brauchen Sie diese Heuschrecken auch nicht mehr. Also, ich bin gespannt, liebe GRÜNE, bei anderen bin ich auch gespannt, wie Sie sich verhalten zu diesem Gesetzentwurf verhalten und ob Sie jetzt mit Ihrer Vasallentreue der CDU folgen oder ob Sie dafür sorgen, dass Barrierefreiheit gerade im ländlichen Raum möglich wird. Ich bedanke mich. Für die CDU-Fraktion bitte ich nun Herrn Kasseckert nach vorne. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Änderung der HBO hinsichtlich Barrierefreiheit ist keine ganz neue Diskussion. Wir haben sie 2017 glaube ich, im Rahmen der HBO-Änderung geführt. Wir haben sie vor wenigen Monaten mit dem VdK geführt, anlässlich einer Petition infolge der HBO-Änderung geführt. Ich glaube, sagen zu können, dass wir uns in der Zielsetzung auch alle einig sind. Wir wollen, dass Menschen möglichst lange in ihren Wohnungen leben können. Wir wissen, dass Menschen heute älter werden, länger mobil sind, länger auch in ihren Wohnungen bleiben. Das ist sehr zu begrüßen. Und mit dem ein oder anderen Gebrechen oder eben auch einer Erkrankung wie ein Herzinfarkt ist es durchaus möglich, selbstständig noch in Wohnungen zu leben. Und deshalb ist das Interesse, Barrierefreiheit, schwellenlos, wie auch immer wir das nennen, voranzustellen. In der Analyse, dass die HBO-Änderung dazu führt, dass weniger barrierefreie Wohnungen entstehen, teilen wir die Auffassung der SPD nicht. Wir haben in der Petition, wie ich meine, in der Beratung der Petition seitens des Ministeriums eine, äh, eine Tabelle erhalten, aus der eigentlich sehr deutlich wurde, dass wir mit unserem Vorschlag es steht sogar in der Begründung der SPD, dass wir mit unserem Vorschlag bei den Mehrfamilienhäusern, also ab einer Mehrgestöckigkeit, genau die ist es, Frau Barth, glaube ich, in dem Fall sind wir neutral bei den Stockwerken 3 und 4. Und bei Stockwerken ab 5 entstehen durch die Regelung der HBO mehr barrierefreie Wohnungen, als das in der alten HBO der Fall war. Richtig ist, dass in den Geschossen zwei, oder ab dem zweiten, bei einem zweigeschossigen Wohnraum oder Gebäude keine barrierefreie Wohnung notwendig ist. Aber machen wir uns ehrlich: Dort, insbesondere im in Ballungsraum, wo Familienwohnungen oder Mehrfamilienhäuser entstehen, entstehen sie in der Regel auch mit Aufzügen und sind dann in der Regel auch barriere oder mindestens schwellenlos, barrierefrei oder mindestens schwellenlos erstellt. Das, was Herr Lenders sagte, die Türbreite, die Sitzhöhe der Toiletten das sind im Übrigen alles überkommene DIN-Vorschriften, auch das müsste man mal irgendwie anpassen, genauso wie bei den Garagen. Das ist aber ein anderes Thema. Bodengleiche Duschen, das ist heute Standard in den Wohnungen. Aber der entscheidende Punkt ist der Aufzug. Es gibt heute keinen Neubau mehr ab dem dritten Stockwerk ohne Aufzug. Von daher würde ich sagen, ohne dass es die HBO vorschreibt, ist eine schwellenlose Erreichbarkeit der Wohnungen möglich. Aber konkret die Barrierefreiheit, mit dem, ob das ein Prozentsatz ist, wie wir es jetzt vorgesehen haben, oder wie es in der HBO vorgeschrieben ist, ob Sie sagen, es muss ein Geschosswerk oder ein Stockwerk in der Anzahl eines Stockwerkes barrierefrei sein, Barrierefreiheit beschreibt in der DIN-Vorschrift mehr als das, was wir als schwellenlos begreifen. Und da will ich an der Stelle auch deutlich machen, dass wir beispielsweise auch in der Petitionsberatung erfahren haben, dass der Markt bestimmte barrierefreie, Wohn oder barrierefreie Wohnungen, wenn sie eben nicht von einem bestimmten Personenkreis abgefragt werden, am Markt schwerer zu vermieten sind. Ich will das nicht weiter vertiefen. Das sind die großen Türen, also die wirklich behinderten oder rollstuhlgerechten Wohnungen, kriegen sie am Wohnungsmarkt nicht in der Weise vermietet Das war ein Ergebnis dieser, äh, dieser Diskussion in der, äh, mit, dem, mit dem VdK, in der Petition. Und auch das sollte man eben nicht hinten anstellen. Die Frage dabei sind immer die Kosten. Wir haben schon viel und oft hier diskutiert über Wohnen, über die hohen Mieten, über die wir uns im Ballungsraum auch einig sind. Aber ein Grund dafür ist natürlich, dass wir im Regelwerk immer noch etwas zulegen. Ob das die unterschiedlichen regulatorischen Instrumente sind, Umwandlungsverbot etc., ist das eine, das ein Investitionshemmnis ist. Aber auf der anderen Seite, dass wir sagen, wir haben hohe Grundstückspreise, wir wollen aber in den Wohnungen z.B. in einer anderen Quote oder wie auch immer äh, zusätzlich bestimmte Voraussetzungen in den Wohnungen schaffen, bedeutet das mehr Kosten. Das bedeutet nicht nur mehr Kosten für den Bauherren auf der einen Seite, sondern auch für den Mieter. Denn wenn Sie in einem kleinen Gebäude einen Aufzug machen, um das barrierefrei zu machen klein spreche ich jetzt von zweigeschossig, dreigeschossig um diesen Wohnraum barrierefrei zu machen, dann müssen Sie die Kosten für den Aufzug auf wenige Mieter umlegen. Das heißt, wir haben einen Zielkonflikt. und Das ist meiner Meinung nach mit der jetzigen Regelung gut gelungen, dass wir sagen, Ja, wir wollen mehr barrierefreien Wohnraum, Ja, wir wollen auch mehr Familienhäuser und ab der dritten Etage sind die in der Regel auch mit den Aufzügen erreichbar. Und mit der Regelung, die wir dann haben, nämlich mit den 20 Prozent, entstehen nach der Tabelle, die, die Frau Barth eben hochgezeigt hat, auch mehr und deutlich mehr barrierefreie Wohnungen als nach der alten HBO. Deshalb glaube ich dabei, unter dem Strich sind wir in der Zielsetzung einig, in der Analyse, was, welches Instrument mehr barrierefreie Wohnungen hervorruft oder hervorbringt, da mögen es Unterschiede geben. Das wird auch die Diskussion jetzt noch einmal zeigen. Auch ich freue mich auf die Diskussion. Aber am Ende heißt es, entscheidend verzichten. Wir haben uns für diese Quotenregelung in dem Fall entschieden. Ich glaube, dass sie richtig ist. Ich glaube aber, dass sie vor allem von der Diskussion getragen sein muss. Wir wollen den Menschen möglichst lange Wohnen in ihren eigenen vier Wänden ermöglichen, und das hoffen wir, mit dieser Regelung auch zu erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Kasseckert. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich gebe zu, ich habe so ein leichtes Déjà vu, weil wir nämlich vor drei Jahren exakt hier in diesem Raum die Anhörung zur Novellierung der hessischen Bauordnung hatten und die Frage der Barrierefreiheit da einer der wesentlichen Punkte war, die wir, wenn ich das mal so sagen darf, vorwärts und rückwärts diskutiert haben und uns genau über die Frage auseinandergesetzt haben, welche Regelung bringt uns unserem Ziel näher, was uns alle eint. Wir wollen, dass mehr barrierefreie Wohnungen entstehen. Wir haben uns damals mehrheitlich für den Weg entschieden, der jetzt in der Bauordnung steht, nämlich die 20-%-Quote, was dazu führt, dass im Zweifel, da wo höher gebaut wird, mehr Wohnungen entstehen als vorher, und man am Ende des Tages sagen, eine Wohnung immer hat, wenn mehr als zwei entstehen, die auf jeden Fall barrierefrei ist. Ich will vielleicht an dieser Stelle sagen, dass wir es das bei der Bauordnung ja mit etwas zu tun haben, was man nicht jeden Tag ändern sollte, weil sich natürlich Projektentwickler, Architektinnen und Architekten, aber auch die Behörden vor Ort bei der Frage, wie man das am Ende organisiert, doch durchaus darauf verlassen, dass man da eine Grundlage hat, so eine Art Grundgesetz fürs das Bauen, was man nicht alle halbe Jahr ändern sollte, weil man ansonsten in die Situation kommen könnte, dass das Ziel, das uns auch alle eint, nämlich dass möglichst viel Wohnraum und zwar an den richtigen Stellen entstehen soll, dass dieses Ziel nicht in Gefahr gerät. deswegen glaube ich, dass wir uns unterm Strich und das werden wir ja sicher machen, uns anschauen müssen und sagen, was ist denn in den letzten drei Jahren passiert? Da werden wir sicherlich bei einer Anhörung, die es garantiert geben wird, uns auch vertieft mit der Frage beschäftigen. Aber ich will auf ein paar Probleme aufmerksam machen, die bisher keine Rolle gespielt haben, auch offensichtlich die SPD, die diesen Gesetzentwurf hier eingebracht hat, nicht groß interessiert haben. Die spannende Frage ist, wo fehlen eigentlich barrierefreie Wohnungen und wo entstehen neue Wohnungen? Deswegen kann ich Ihnen sagen, wenn Sie sich die demografische Entwicklung anschauen, und der VdK hat ja genau mit dem Verweis auf die Demografie diese Petition gestartet, dann müssen wir feststellen, dass ältere Menschen vor allem in Hessen überproportional im ländlichen Raum leben und dass die Wohnungen aber vor allem im Ballungsraum gebaut werden. Jetzt wissen wir aus allem, das gibt ja auch ein altes Sprichwort dazu Alten Baum verpflanzt man nicht. Dass in aller Regel, jetzt, wenn in Nordhessen in einem Landkreis mit einer demografischen Schichtung dass da vielleicht 35 der Menschen über 60 sind ich glaube, das ist die Quote im Werra-Meißner-Kreis wenn da barrierefreie Wohnungen fehlen, dann nützt es relativ wenig, wenn die in Frankfurt dann sozusagen durch Gesetzesänderung gebaut werden, weil ich nicht davon ausgehe, dass diejenigen aus dem Werra-Meißner-Kreis dann nach Frankfurt ziehen werden. Das wollen wir eigentlich auch gar nicht. gleichzeitig, Wenn Sie sich die Neubauquoten im Werra-Meißner-Kreis anschauen, dann werden Sie feststellen, dass dort aus verständlichen Gründen kaum Neubau stattfindet, sondern wenn wir da über barrierefreie Wohnungen reden, die fehlen, dann geht es um die Frage, wie wir den Umbau fördern können. Ich will das an dieser Stelle einmal sagen, das machen wir auch jedes Jahr. Jedes Jahr stehen 3 Millionen € bereit, um an dieser Stelle den Umbau von bestehendem Wohnraum zu barrierefreiem Wohnraum zu fördern. Das wird auch gut angenommen. Meine sehr verehrten Damen und also, wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr barrierefreie Wohnungen bekommen, aber sie müssen dann eben auch an der richtigen Stelle entstehen. Deswegen... Herr Staatsminister Al-Wazir, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Herrn Abg. Lenders. Bitte sehr. Ah, Eigentlich habe ich auch eine kräftige Stimme. Herr Staatsminister, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Äh, denkt denn die Landesregierung auch darüber nach, auch dieses Barrierearme, äh, also dieses Schwellenarme, stärker in den Förderfokus zu nehmen oder geht es immer nur um wirklich die Barrierefreiheit? Also dann, wenn der Umbau beantragt wird, ist es in aller Regel so, dass wirklich die Barrierefreiheit auch nötig ist, weil das dann ja eine Situation ist, dass Menschen aufgrund bestimmter Krankheiten wirklich darauf angewiesen sind, sich auch wirklich nicht nur ich sag mal, schwellenarm, sondern wirklich barrierefrei bewegen zu können. Aber weil Sie gerade die breiten Türen angesprochen haben, Herr Lenders. Da will ich Ihnen einmal sagen, das haben wir ja diskutiert. Wir haben bei der HBO-Novelle diskutiert, wie wir eigentlich damit umgehen, ob das Kennzeichen R, so heißt das, dann wirklich erfüllt ist. Da sagen uns alle, die sich damit auskennen, dass diese Wohnungen nicht sonderlich beliebt sind, weil sie dann nämlich auch, dass diese Wohnungen nicht sonderlich beliebt sind bei denen, die nicht im Rollstuhl sitzen. Sozusagen. Das bedeutet nämlich, dass man sich auch in einem Elektrorollstuhl, der eine gewisse Breite hat, alleine sozusagen komplett bewegen kann. Das ist wirklich Barrierefreiheit, Rollstuhlgerecht. das bedeutet dann eben auch, dass man auch zur Abstellkammer, das steht auch in Ihrem Gesetzentwurf drin, die entsprechend breite Tür braucht. dementsprechend hat man am Ende in bestimmten Bereichen kaum noch Wandfläche, sondern vor allem Tür. die Leute finden das, wenn sie in so eine Wohnung reingehen, erstmal auf den ersten Blick nicht schön. Wenn sie vor allem erstmal mit breiten Türen konfrontiert werden überall hin. Deswegen kann ich Ihnen sagen, gut gemeint muss nicht immer auch gut gemacht sein, Frau Kollegin Barth. Deswegen bitte ich an dieser Stelle darum, Sie merken schon, ich plädiere dafür, dass wir den gefundenen Kompromiss, den wir 2018 nach langer Diskussion gefunden haben, dass wir nicht sofort wieder über den Haufen werfen, sondern dass wir an dieser Stelle langfristig daran festhalten, dass das, was wir gefunden haben, mit der 20-Prozent-Quote eigentlich eine gute Regelung ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein, letzter Punkt, äh, ein letzter Punkt, das will ich an dieser Stelle. Ich wollte es eigentlich nicht ansprechen. Aber, Frau Böhm, den Mietendeckel in Berlin als Beispiel jetzt zu nehmen für kluge gesetzgeberische Tätigkeiten auf Landesebene. Das hätte ich mich an Ihrer Stelle nicht getraut. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. – Für eine zweite Runde hat sich die Abg. Barth von der SPD-Fraktion gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie hatten ein Déjà-vu. Ja, wir haben sehr vehement über diesen Punkt bei der Bauordnungsnovelle 2017, war die Diskussion, 2018 haben wir sie beschlossen, diskutiert. warum? Weil die Behindertenverbände, die Liga der Wohlfahrtsverbände, VDK und wie sie alle heißen, unisono entsetzt waren und sehr vehement protestiert haben. Und ich finde auch, dass sich im Nachgang eine Petition äh, ergeben hat, wo 25.000 Menschen unterschrieben haben. Ähm, das macht man auch nicht einfach so, ja? sondern das, das hat schon einen Grund. Insofern würde ich Sie auch bitten, dass Sie sich da etwas ernsthafter mit auseinandersetzen müssen. Wir haben die Tabelle angesprochen. Ich zeige sie hier auch noch einmal herum. Alles, was grün ist, das sind ab sechs Stockwerke. und Alles, was hier so rosafarben ist, da ergibt sich ein Nachteil durch Ihre Neuregelung. Und das sind eben die Wohnungen, die halt niedriger als, also die Vorteile ergeben sich ab dem sechsten Geschoss. Wobei, wer die Bauordnung kennt, weiß, dass ab dem sechsten Geschoss Barrierefreiheit hin, Barrierefreiheit her sowieso ein Aufzug vorhanden sein muss. Ich glaube, das sind dann Brandschutztechnik, oder keine Ahnung weshalb. So, für die fünfte Etage tut sich gar nichts, aber alles, was niedriger ist, da ergibt sich eben ein Nachteil. Und jetzt lade ich Sie noch einmal ein, nach draußen zu schauen, nicht weil es diesmal wegen Wetter ist, sondern wie hoch sind denn die Gebäude dort? Und wir befinden uns hier in der Landeshauptstadt. Gebäude sind sehr häufig, bis auf, wenn man jetzt wirklich extrem verdichtet baut, sind sehr häufig niedriger als ja, eben drei, vier Geschosse. Und deswegen ergibt sich nicht nur auf dem platten Land, sondern auch in Frankfurt ähm, im kompletten Umland ergibt sich durch die Bauordnungsnovelle eben weniger äh, barrierefreier Wohnraum. Und wir brauchen überall mehr Barrierefreiheit. Und was Sie eben behauptet haben, Herr Al-Wazir, dass barrierefreie Wohnungen weniger beliebt seien, ist äh, okay, rollstuhlgerecht, dann gucke ich wieder in meinen Gesetzentwurf. Da steht übrigens nicht, dass alle, die barrierefrei auch das R-Kennzeichen haben müssen. Da steht, ich zitiere aus dem Gesetzentwurf, von den Wohnungen nach Satz 1 müssen in Gebäuden mit mehr als acht Wohnungen eine und bei mehr als 20 Wohnungen mindestens zwei Wohnungen uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein. Zwei Wohnungen. Frau ja. Barth, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Abg. Kassecker zu? Ja, gerne. Eine, keine böswillige Zwischenfrage, nur auf die Tabelle bezogen. Ist es richtig, dass auch bei Gebäuden, Sie haben ja ab sechs Stockwerken, also den die positiven Saldo, aber stimmt es, Frau Barth, dass auch bei Gebäuden ab dem dritten Stockwerk schon barrierefreie Wohnungen notwendig sind? Es ist nicht so, dass der Eindruck sollte nicht erweckt werden, dass erst ab sechs Stockwerken neue oder zusätzliche Barrierewohnungen zu, äh, notwendig sind, sondern der Saldo ist positiver nach dieser HBO-Regelung. Genau. Ja, das ist Danke. Dazwischen gibt es auch mal ein paar Wohnungen, wo es egal ist, ob neue oder alte HBO. Na? Wo ich mich auch ein bisschen dran gestört habe, in der Diskussion, die wir an dem runden Tisch hatten, war die Mitarbeiterin des Ministeriums, die Referatsleiterin, die gesagt hat, das sei eine politische Entscheidung und bei eingeschossigen Gebäuden seien bisher, das also mit der alten Regelung, mit mindestens die Wohnungen eines Geschosses, seien bisher 100 und bei zweigeschossigen 50 der Wohnungen barrierefrei herzustellen. Ja? Wir reden über die Wohnung eines Geschosses bei einem zweigeschossigen Haus. Das heißt, da brauche ich noch nicht einmal einen Aufzug, um das herzustellen. Und da frage ich mich wirklich, wo hier die unverhältnismäßigen Kosten liegen sollen. Der Herr Lenders hat es vorhin sehr schön ausgeführt. Ja, bodengleiche Duschen sind heute absolut im Trend. Ich habe übrigens selbst mal in der barrierefreien Wohnung bis vor sechs Jahren gewohnt. Inzwischen wohnen meine Eltern dort, die es wirklich nötig haben. Und, also, niemand hat das dieser Wohnung wirklich angesehen. Und die hatte tatsächlich sogar das Erkennzeichen. Wir hatten ein relativ großes Bad. Das war es dann aber auch. Ja? Und, ähm, ich mache eher die Erfahrung, dass bei uns ähm, – jetzt ist Bad Homburg auch nicht als jung und sexy bekannt, sondern eher schneistadt ähm, Also bei uns fehlt barrierefreier Wohnraum. Ja? Ähm, bei uns fehlt barrierefreie oh, Wohnraum. Sie ja. können jetzt nicht mehr ganz so viel von Bad Homburg erzählen. Nein, okay, ich höre jetzt auch auf. Wir, auch gar nicht wissen. Also, wir sind eine Wohnung, eine Stadt mit viel alter Bevölkerung, älterer Bevölkerung, und wir haben einen hohen ungedeckten Bedarf an barrierefreien Wohnraum deswegen ist es auch, obwohl wir nicht zum ländlichen Raum gehören, auch dort wäre es ein Vorteil. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Barth. Für das nächste Mal nur der Hinweis, wenn Sie etwas zeigen, dann vorher dem Präsidium zu zeigen. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann sind wir am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf der SPD mit der Drucksache 205536 zur weiteren Beratung in den WVA.